Auf Ansbach Dragona, auf Ansbach Bereit, Schnall um deinen Säbel und rüste dich zum Streit. Prinz Karl ist erschienen auf Friedbergs Sich das preußische Heer einmal anzusehen. Drum Kinder seid lustig und allesamt bereit, auf Amsbach Dragona, auf Amsbach bereit, Drum Kinder seid lustig und allesamt bereit, auf Amsbach Dragona, auf Amsbach bereit. Haben Sie keine Angst, Herr Oberst von Schwerin, ein preußischer Dragona tut niemals nicht fliehen, Und stünden Sie auch noch so, Dicht auf Friedbergshöhe, wir reiten sie zusammen wie Frühlingsschnee. Ob Säbel, ob Kanon, ob Kleingewehr uns deut, auf Ansbach, Dragona, auf Ansbach bereit. Ob Säbel, ob Kanon, ob Kleingewehr uns deut, auf Ansbach, Dragona, auf Ansbach bereit. Halt Ansbach, Dragona, halt Ansbach bereit, wisch ab deinen Säbel und lasse ab vom Streit, denn ringsumher auf Friedbergssee ist weit und breit kein Feind mehr zu sehen. Und ruft unser König, zur Stelle sind wir heut, auf Ansbach, Dragona, auf Ansbach bereit. Und ruft uns unser König, zur Stelle sind wir heut, auf Ansbach, Dragona, auf Ansbach bereit.